Ich bin Rebecca. ich bin 14 Jahre alt und ich bin bald zum dritten Mal bei JugendHackt. An IT oder allgemein an Informatik finde ich sehr spannend, dass man so viele Möglichkeiten hat, mit Technik Sachen zu machen, die man, wenn man bastelt oder sowas, nicht machen kann. Also zum Beispiel Spiele programmieren, anstatt sie einfach nur zu spielen. Ein Hackerspace ist ein Ort, wo sich Hacker treffen und andere Leute, die sich noch nicht so damit auskennen und die das gerne lernen wollen. Da kann man sich dann gegenseitig austauschen, man kann da seine Projekte weitermachen. Im FabLab habe ich jetzt meine LED-Wand zusammengebaut, also da habe ich meine Bauteile ähm, ausgekattet und habe da auch programmiert mit ein paar anderen Leuten, die mir da auch äh, geholfen haben. Bei einem Chaos Communication Congress vor zwei Jahren, glaube ich, <lacht> bin ich dann zum Stand von Jugendhack gegangen. Und die haben mich dann gleich mit offenen Armen empfangen und meinten nicht so, hast du nicht Lust bei uns mitzumachen, hast du nicht Lust, mal was zu programmieren? Und das fand ich dann total spannend. Wir haben im Physikunterricht einmal einen kleinen Abschnitt, wo wir über Elektronik und sowas reden, aber jetzt nicht wirklich Informatik und Programmieren. Bei uns in der Schule gibt es einen Lehrer, der ähm, Informatik als Wahlpflichtkurs äh, machen will. Ich habe mich jetzt mit dem Lehrer zusammengesetzt und ähm, wir haben ein bisschen darüber geredet, damit er auch so einen größeren Eindruck bekommt, was ich bei Jugendhack mache. Das hat ihn sehr interessiert und jetzt ähm, will er sich das ein bisschen mehr aneignen, wie man das Ganze am besten lernt und macht. Wenn es einen wirklich interessiert und wenn man äh, Spaß daran hat, äh, Sachen zu entwickeln, zu programmieren, dann soll man es einfach machen. Also in der Freizeit, äh, sich mit anderen Leuten treffen. Ähm, man sollte, wenn man noch jung genug ist, zu Jugendhack gehen, das ist auch immer super. Auch wenn man noch nicht so erfahren ist, ähm, kann man da sehr viel lernen und immer seinen Beitrag leisten.